Jetzt geht es um die Berechnung neuer Variablen in SPSS. Wir verwenden dafür, wie gewohnt, den Beispieldatensatz, den SPSS zur Verfügung stellt und möchten jetzt als Beispiel den Mittelwert der Zufriedenheitsvariablen in diesem Datensatz berechnen. Schauen wir mal in den Datensatz rein. Und dann sehen wir hier diese 1, 2, 3, 4, 5 Variablen, beschäftigen sich alle mit der Zufriedenheit von den Kunden, die hier befragt wurden. Und wir wollen jetzt gerne einen Mittelwert berechnen über diese fünf Variablen. Schauen wir hier einmal kurz rein in die Ausprägung der Variablen. Das geht jeweils von 1 gleich Strongly Negative bis 5 gleich Strongly Positive. Sie sehen hier, dass es sich streng genommen um ordinal skalierte Variablen handelt, da es aber in der Praxis oft... Wie metrische Variablen verwendet wird, wollen wir das hier auch so tun und somit können wir dann auch einen Mittelwert über diese Variablen berechnen. Wie gehen wir dabei vor? In der Syntax habe ich schon mal hingeschrieben, was wir machen wollen. Einen Mittelwert über die Zufriedenheitsvariablen berechnen. Der Befehl, den Sie dafür brauchen, ist der Compute-Befehl. Beim Compute-Befehl schreiben Sie als erstes hin, wie die neue Variable heißen soll, die Sie berechnen wollen. Die können Sie irgendwie benennen. Ich nenne die jetzt einfach mal Zufriedenheit. Ist gleich. Und dahinter können Sie jetzt die Berechnung hinschreiben, wie diese neue Variable berechnet werden soll. In diesem Fall hier wollen wir jetzt mal alle diese fünf Zufriedenheitsvariablen aufsummieren. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und dann wollen wir diese Werte nochmal durch fünf teilen, so dass wir dann natürlich genau den Mittelwert über diese fünf Variablen haben. Das Ganze beenden wir mit einem Punkt und schreiben Execute drunter. Das Execute brauchen Sie immer, wenn Sie in SPSS eine neue Variable erstellen wollen. Das markiere ich zusammen und führe es aus und in der Ausgabe wird mir jetzt angezeigt, okay, die Berechnung wurde durchgeführt. Wenn ich mir das Ganze jetzt anschauen möchte, dann wechsle ich mal hier wieder zu den Daten und dann wechsle ich hier von der Variablenansicht in die Datenansicht. Wenn Sie dann ganz ans Ende des Datensatzes scrollen, dann sehen Sie, dass hier eine neue Variable erstellt wurde. Und da wurde jetzt der Mittelwert berechnet über diese fünf Variablen. Schauen wir uns mal den ersten Fall hier an. Da ging es los mit der Preiszufriedenheit. Dann 3, 4, 5, diese fünf Zufriedenheitsvariablen und für diese Fünf Variablen habe ich jetzt den Mittelwert berechnet, indem ich die fünf Werte aufsummiert habe und durch die Anzahl dieser Variablen, also fünf, geteilt habe. Dann komme ich für diesen ersten Fall auf 3,2. Genauso wurde das dann im zweiten Fall gemacht, im dritten Fall und so weiter. Sodass Sie also eine neue Variable ähm, erhalten haben, die für jeden Befragten diese Information enthält, wie zufrieden die Person ist im Mittel über die fünf Variablen. Das als erstes Beispiel zum Compute-Befehl, wenn Sie genauere Informationen zum Compute-Befehl haben wollen, wie immer einfach mit der Maus in den Befehl reinklicken und dann hier oben auf, das Hilfe auf den Hilfe-Button klicken und Sie bekommen dann genauere Informationen dazu, welche Möglichkeiten der Compute-Befehl noch alles bietet.